Dran, Gepäckservice, Live-Fahrräder und alles, was das Fahrradherz begehrt. Sie sind herzlich eingeladen, mit mindestens 1000 Fahrrädern heute unterwegs zu sein. Macht einen Riesenspaß. Danke.